Jo willkommen zu einem neuen Let's Play von Mr. Cast 90. 90 Mia also äh, mit Secret Mario Chronicles ja, war gerade um das ja, auf jeden Fall ähm, Wir wollen gar nicht so so viel rummachen. machen Warte äh, Options Game D Menü Blue, äh, Blue Blue Zwar Sprache Kamera Controls hoch ich will, kann ich das ändern? Keyboard. Ah, okay, okay, okay. So, so, so. Ich Spiele nämlich lieber mit den WASD-Tasten. Schießen kann man E. So. So gefällt mir das eigentlich gut, okay. Nur wollen wir eigentlich gleich mal starten. World 1 was? Ich habe aber noch gar keine. Oh. Kann ich schon überall rein? Komm, wir starten einfach so. Ähm, ja, ich kann mich. Ach so ja klar. Okay, starten World 1. Level 1. Oh yeah. Kann man den nachträglich noch gleiser stellen? Jo. Audio Sound Music. Gut zurück. Oh mein Gott, ich muss lauter reden, weil sonst. Nein, nein, nein, nein, nein, nicht starten. Einfach nur wieder so. Äh, jo. Okay, komm her. Oh je, yeah, wir sind auch so viel größer geworden. Okay. Hi. Du hast dich in Glück. Ich freue mich und springe durch. Oh mein Gott, was ist das? Soll das ein Gummi sein? Oh mein Gott, ist tatsächlich gewachsen gewesen. Okay, okay. Beim Schnurren scheiße. Muss jetzt ausgerechnet jetzt wieder ausbrechen. mal wie meinen alten terraria Stoß das klein an den Kopf an. Yeah. Was können wir denn schießen? Gar nichts. Uh. Okay, jump. <shrieft> okay. <lacht> <lacht> das ist ja süß. Das ist ja ein kleines, schönes, süßes Spiel. Oh mein Gott. Ich wollte das E-Spiel. Ich wurde gezogen. Ich Ihr könnt mir auch mal Game Außer bitte so sein wie äh, Kanadung weil die Spiele nicht zur zurzeit nicht also stehen wir zurzeit nicht zur Verfügung habe ich nicht das war so aber trotzdem könnt ihr mir ideen schicken wir waren das mit dem Rennen da war irgendwas mit Rennen komm ja. du bringst mich diesmal nicht um äh, wie ist das da so ne... Ah! <lacht> Ach! Ich so, ich trainiere immer weiter an die Video. Okay, okay, gehen wir gleich mal wieder zurück. Pilz. Ich wollte ihn festhalten. Yeah. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab den doof. Komm, Pilze. Ja, ich weiß, ich habe keine Pilze verdient. Weiß ich auch nicht. Super, letztes Leben, yeah. Es wird wahrscheinlich... Ach, ich ich weiß jetzt mal, da wie... Es wird wahrscheinlich auch ein Game sein, wo ich verschweifen werde. Es ist eigentlich so einfach. Kennt ihr das auch? Es ist Games? Game. Und die sind zu einfach. Was? The Overcome Large Space Press the Run Key all time. Ja, äh, Was war? Spawn, der run -K. Wow Wie, wie, wie mach ich das? Wie mache ich das? Wow. wow. Ja, ich weiß. Fertig. Ja. und oh. das erinnert mich an das gute alte Mario 64 nein das ich eigentlich nicht ach so ach ach ich dachte okay, okay also die haben es aber auch voll ungenau mit was getroffen ist und was nicht also da die Mario Version schon besser Oh, knapp. egal wir sind sowieso im Großmodus ja, fick dich. oh aha okay dann kann man Dinger erkennen die so jetzt ja ich habe hier gerade also wer es gesehen hat bitte in die Kommentare schreiben und doch was für ein heck yeah, wir haben's oh Gott sei Dank wir überleben's wenn <lacht> die Röhre reinspringt so kann man auch das Level beenden glaube ich okay nächstes Level ich habe nicht geguckt ob man irgendwo sehen kann oder doch ja jo. Um. let's fail weil wir werden hier oh, das hat sich ja äh, nicht toll angehört sagen wir mal so einfach einfach einfach einfach okay die Sound das ist cool. Yeah, cool Wir sind hier irgendwie so ein kranker Mario irgendwie so leicht ganz leicht nur in heller Farben so ein ganz komischer Mario das ist halt nicht der oh Mario sondern einfach ein Kind, das ist dumm Dinge ja. rum. Ey cool, die Münzen gehen nicht weg, komm her. Ich bin geil Wer ist das schlecht? Ach so das war die ganze das ganze Hinter ganze Hintergrund leuchtet. Okay. Betriffen aber er ja, ja. klein klein klein oh, kommen das könnte ja ruhig ich hab's es egal es könnten da aber ruhig schneller machen Für die Box. Yeah. Um, okay, anscheinend müssen wir wieder runter. Klatsch. Nein. Okay, es tut nicht weh, das ist das, was ich ist Die Sounds könnten vielleicht ein bisschen ändern. Nein, ganz hier. Okay, komm. Ja, jetzt machen wir es wieder. Ach so, wir haben ja alle Münzen. Wir, wir brauchen jetzt alle Münzen, wirklich alle. Für Leben. Münzen im leben, leben ist doch klar, oder? Das weiß doch jeder. Wenn ich Sandmünze hier mitnehmen dann habe ich auch mein Leben aufgefüllt. Zum Beispiel gestern, da habe ich mir Beine Bein aufgeschramt, dann habe ich da so eine Münze gefunden. Die habe ich mal aufgenommen und oh, ich war wieder gehealed. Laufkletter, Mario, Kletter! Ah, ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Dass ich noch einmal bis zum Tod aufnehmen natürlich. Cool, gehen wir einfach mal hier rein. Oh, sieht nicht gut aus. Cool. Das also ist wahrscheinlich schon fortgeschritten. ist ja doof, dass man solche Leute wie ich behumsen. meinst so Yuki 2000? Oh. Uh, cool aus. Oh. Das ist das jetzt eh, Level oder so? Ja. Yeah. Ich hab's das so toll überlebt. Okay, also wenn wir jetzt nochmal vorrecken... Ja, dann ist es halt so... Ich dachte, jetzt probiere ich einfach mal. Nur mal so. Let's test. Oder eher... Ja, eher ein letztes eigentlich. Wirklich vor das Durch Spiel Hatte ich eigentlich gar nicht. Ja, ich weiß, ich muss da drauf. Ich will da auch nicht drauf. Die grüne Box sieht zu so gruselig aus. tut mir bestimmt später was. Nein. Scheiße. Um, nein! Ja, hab du blödes. Pflanzenzeit. Nicht erwischt. Okay, ey, ey, das ist. Mies! <lacht> Under <lacht> Underground Surprise. Ich will. Ich hab, ich hab wenigstens ich hab meine. E ich habe ein Level. Oh, geil, Yoshis. Ja so, Art-Yoshi. <lacht> Steht hier oben, irgendwo. Ich will Yoshi. Komm, komm, komm, Speed! Ach komm, jetzt erstellen wir ein... Let's Fail. So, okay. Oh mein Gott. Okay. Oh, oh, oh. Okay. Dann fangen wir mit Kasten. an. Cool. Du startest hier. Dann, ähm, so. Dann Special. Wir probieren einfach mal so ein Punkt Pilzgift, Mond gibt 3 ab Oha Level Ausgang, was? Wie Level Ausgang, hä? Level Ausgang. Ich wollte es doch. Level Ausgang, Warp D, Level Ausgang B, Gegner Stopper, Level Ausgang. Level Eingang. Stuff. Okay, nein. Um. Wow. Drehbox, Textbox. Enemies. Oh. Okay, die gibt's alle immer in verschiedene Richtungen. Oh, what the shit. Ah, <lacht> hehe, Rocco. Trump. Ah, oh, hier sieht ja süß aus. Oho. Ja, nett. Turtle Boss, what the? Hier? Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen underground. Komm, Middle-Left. Zack. Komm, hier, da können wir noch so ein klatsch -Dings dahin klatschen und dann so ein Teil... Ich werde diese Welt natürlich als Download zur Verfügung stellen, daraus noch wirklich was Richtiges bauen jetzt nur mal so ach komm testen wir gleich mal wie geht das wie kann man es testen start hallo nein zurück ich will das zweite boss treffer 0 da runter panzerzeit null richtung left so cool also treffer Treffer, Treffer, Treffer. Treffer, ein So, das ist einfacher gut und dann sind wir erstmal einmal Ghost und dann Start. Nein! Ah! Oh. so Ähm... Okay. um das um Sorry Leute, das war jetzt irgendwie grad, wir sind scheiße, weil ich habe auch so dem Quit. Ich dachte, da komme ich nur aus diesem scheiß Level Editor raus, aber das war leider nicht so. Egal, let's fail. So. Warte, ich sehe nicht mal was. Ja, ja. guck mal, sag doch nicht fail. Yeah. Und Nein! Rückgängig! Wo ist mein Boss? Yeah! Metal Spike! Oh yeah! Oh yeah! Komm hier! Ja. Direkt so! Direkt so! Und dann! Zack! Und das auch! Zack! Und jetzt kommt der Boss! Nein! Okay! Äh... Wo ist er wieder? Unten, unten, ganz weit unten. So. Okay. okay, perfekt. Und das speichern wir jetzt nochmal. Settings, Global Effect Save. Nein, ich will ähm, Load. Laden Level. Nein, ich will hier aus. und jetzt load nein nicht das Stoff wo ist denn let's fail okay okay okay der ist auch hier komm doch hey. Bam. ich triff Hi. das was dann mit mit mit dem kleinen Sess von Super Mario Chronicles ich finde eigentlich das ein richtig Sieht aus, als wäre es ein kleines Game dazu, aber... Ein geiles Game, aber ich bin einfach zu dumm dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde es irgendwann nochmal versuchen. Also, ciao.